Fast Forward Science ist für mich sehr gute Unterhaltung und man lernt noch was dabei. Fast Forward Science ist für mich auf jeden Fall wieder neue Motivation. Fast Forward Science ist unglaublich. Fast Forward Science ist ein Videowettbewerb, auf den die Welt lange warten musste und den es jetzt endlich gibt. Es gab so viele Sachen, die ich toll fand. Es war dann sehr, sehr wichtig, Mehrfach die Videos zu gucken, um überhaupt eine Abstufung voneinander zu finden. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich so viele wirklich großartig fand. Wo finde ich ja hier diese Teilchen? Ah, da gibt es keine Teilchen. Gibt's hier nicht? Nee. Wieso nicht? Das ist alles Fantasie. Nur da zum Beispiel einige. Es ist mehr so. Ähm. Hm. Schwierig. Schwierig zu erklären, oder? Das ist... Ja. Marc Wenskert versucht es trotzdem. Der Doktorand beim Daisy bringt Licht ins Dunkel der Teilchenmaterie. Ja, ich habe eine Lieblingsstelle in meinem Video. Ähm, und zwar, wo ich sage, dass alles aus dem Standardmodell besteht. Alle Teilchen, das ganze Universum besteht aus dem Standardmodell. Was wir kennen, besteht aus diesen zwölf Teilchen. Gnadenlos alles. Und dann sage ich sofort wieder, und das stimmt gar nicht mehr. Und das ist schon wieder falsch, wenn ich das sage. Also, dass ich es dass auf eine witzige Art geschafft habe anscheinend, durch Zufall äh, den Widerspruch oder die Fragestellung, die wir in der Wissenschaft haben, da reinzukriegen. Also man braucht ein bisschen Zeit und man braucht ähm, viele Gespräche und wir haben eigentlich nichts von vornherein festgelegt. Und das war, glaube ich, das Geheimnis des Erfolges. In 48 Stunden kriegt man locker ein Video hin. Also einfach Thema überlegen, Kamera auspacken, drehen, schneiden, fertig. Und da muss man als Filmemacher noch ein bisschen drauf schauen, dass man das, was häufig lang gemacht wird, kurz gesagt wird in einfachen Sätzen. Wir haben versucht, künstliche Muskeln herzustellen, die durch Licht ausgelöst ihre Form verändern. Als wir alles gemacht hatten und alles fertig war, kamen wir zusammen, um die Formänderung bei Einschalten von Licht zu beobachten. Es ist nichts passiert. Und dann haben wir uns zuerst einmal sehr gewundert. Fehler in der Wissenschaft ist ja immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich will man ja nur Erfolge äh, veröffentlichen. Ähm, trotzdem waren die am Institut für Organische Chemie an der Uni Mainz jetzt sehr glücklich, dass sie das auch mal in die Öffentlichkeit tragen konnten, das Thema, ähm, weil man ja auch zeigen will, was halt nicht funktioniert hat, wenn man als seriöser Wissenschaftler, ähm, das war scheiße, das machen wir nochmal. Als Scientist glaube ich, dass Videos eine sehr effiziente of sind. Wir haben several Dimensionen: wir haben den Sound, wir haben the Image und so können wir get eine Message in ein paar Minuten Der aleph der größte Gletscher der Alpen, hat das Leben vier junger und mutiger Männer genommen. Am Nachmittag des 4. März verließen drei Brüder mit einem weiteren Mann den Schutz der Hollandia-Hütte, um hin zum Concordia-Platz zu steigen. Aber die Männer kamen am Abend nicht zurück. Augenzeugen bestätigen, dass die Männer auf dem Weg zwischen der Berghütte und Concordia-Platz verschollen gingen. Die Skelette dagegen wurden mehr als 10 Kilometer talwärts an der Zunge des Arletsch-Gletschers gefunden. Um diese Abweichung erklären zu können, muss man die Verhaltensweise eines Gletschers verstehen. Ich dachte, es wäre ein einfacher Weg, zu erklären, was wir als Wissenschaftler zu einer großen Gemeinschaft von Menschen machen. Denn das kommt aus einer sehr realen historischen Geschichte und wir benutzen wirklich die Mathematik. Wir können erklären, wie wir Mathematik nutzen, um diese Arbeit zu machen und zu bestätigen, was diesen Tag passiert. Dies lässt vermuten, dass die Gruppe höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg die Orientierung verlor was mit dem plötzlichen Schneefall am Nachmittag des 4. März, der von damaligen Zeugen beobachtet wurde, übereinstimmt.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 In Deutschland könnte man alle Art Kanäle im Bereich Wissenschaft starten. Es gibt noch nicht viel. Einfach mal loslegen und äh, über Themen berichten, die einen beschäftigen. Das Web wird in der Zukunft sicherlich eine ganz entscheidende Rolle für Wissenschaftskommunikation spielen. Und ich glaube gerade für Junge. Leute, für Nachwuchswissenschaftler ist es auch ein Betätigungsfeld, um sich auch nochmal erstmal selber zu profilieren als Wissenschaftler, nicht nur über Forschung, sondern auch über die Art und Weise, wie man Forschung transportiert. Wir haben jetzt schon eine sehr gute Resonanz aus den Wissenschaftseinrichtungen vor allen Dingen. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein paar mehr Unabhängige, noch ein paar mehr YouTuber kommen, vielleicht auch noch ein paar mehr Geisteswissenschaftler mit dazukommen und dass natürlich noch die ja, Qualität der Videos weiterhin steigt und auch die Reichweite der Videos steigt. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir jedes Jahr eine Kategorie wieder hinzufügen, dass man immer so ein bisschen auch mit dem Format spielt. Also die Chancen im Format Webvideo, die sind für mich meiner Meinung nach gigantisch. Da gibt es so viele Möglichkeiten, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Es gibt schon so viele tolle Sachen. Ich glaube, wir erleben Anfang von was ziemlich cool.